Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, In diesem Video geht es um das Thema Franchising. Was ist Franchising und vor allen Dingen, welche Vor- und Nachteile hat es im Vergleich zu Network Marketing? Welches der beiden äh, Geschäftsmodelle finde ich persönlich besser und ähm, ja, welches der beiden Geschäftsmodelle würde ich empfehlen? Ja. Ähm, Grundsätzlich, was versteht man unter Franchising, dass wir das vielleicht einfach erstmal definieren? Ähm, Network Marketing und Franchise äh, ist ja im Prinzip äh, ein Vertriebssystem, wenn du so willst. Und ähm, beim Franchising ist es so, dass. Ja, eine Person oder ein Unternehmen halt gegen Geld quasi ein schlüsselfertiges Geschäftskonzept oder sich in ein Schlüssel schlüsselfertiges Geschäftsmodell, Geschäftskonzept halt eben einfach einkauft. Das heißt, der Franchise-Nehmer, also der, der sich einkauft, der darf im Prinzip im Namen der äh, des Franchise-Gebers, also des Franchise-Unternehmens, die die Produkte, Dienstleistungen, Waren etc. verkaufen und bekommt halt im Gegenzug, also in dem Moment, wo er Geld entrichtet, das komplette Know-how, Marketingstrategien etc. im Gegenzug und kann dann quasi, wie gesagt, auch die Marke und so weiter unter dieser Marke dann tätig sein, ja. So, und ähm, da gibt es jetzt äh, auf den ersten Blick, ähm, hört sich das äh, sehr vergleichbar mit Network Marketing an, wenn man aber mal genauer hinschaut gibt es da dann doch ein paar Unterschiede, weil beim Network Marketing ist es zwar auch so, dass du Vertriebspartner eines Partnerunternehmens wirst und dann quasi auch dort das Know-how des Unternehmens bekommst, ähm, nur gibt es halt ein paar Unterschiede in, ja, was zum Beispiel Risiken oder Kosten und so weiter betrifft. Und da möchte ich gerne mal kurz drauf eingehen. Ja, Also wenn wir uns das mal so gegenüberstellen, ja, auf der einen Seite das Franchising, auf der anderen Seite Network Marketing, dann ist es so, dass beim Franchise die Anfangsinvestitionen in der Regel ähm, ja eher hoch sind. Ich gebe dir auch nachher gleich noch ein Beispiel zum, anhand von von McDonalds, dass du einfach mal siehst, dass du dort schnell ja bei mehreren 100.000, 800.000 Euro und aufwärts bist. Im Network-Marketing hingegen hast du keinerlei Einstiegskosten, wenn dann maximal geringe Kosten, weil du vielleicht deine eigene Erstausstattung an Produkten benötigst oder ja vielleicht laufende Kosten hast, weil du ja, deine Produkte selbst natürlich immer wieder nachkaufst. Aber das ist alles in einem sehr überschaubaren Rahmen, wenn man es mit Franchising vergleicht. Beim abrupten Geschäftsmodell schneller Markteintritt, das ist ähm, natürlich beim, beim Franchising ein Vorteil, hast du aber auch beim Network Marketing. Beim Franchising hast du im Prinzip äh, ein Geschäftsmodell, was nachweislich funktioniert, was abrupt ist. Und dadurch kannst du natürlich auch schnell, ähm, ich sag mal, beginnen, ähm, ja, dein Business quasi ähm, zu starten, weil ähm, letzten Endes die ganzen Themen, Produktentwicklung und so weiter, ist ja alles schon gelaufen und du greifst ja quasi auf ein schlüsselfertiges Konzept zu. Das ist beim Network Marketing dann auch so. Ähm, <lacht> beim, hier sehe ich gerade, äh, nee, passt. Also beim Thema Ortsgebundenheit, das ist zum Beispiel ein Vorteil, den ganz klar Network Marketing hat. Beim Franchise bist du immer äh, ortsgebunden. Das heißt, du hast irgendwo eine Filiale ähm, und musst natürlich dann dementsprechend auch vor Ort sein. Beim Network Marketing kannst du, je nachdem wie du ein Geschäft organisierst, ja äh, auch von jedem Ort der Welt aus dein Business aufbauen. Und das ist ein ganz, ganz klarer Vorteil ähm, aus meiner Sicht, wem einen das wichtig ist und das ist zumindest ein Punkt, was man ja in seiner weiteren Lebensplanung mit, ähm, mit berücksichtigen sollte einfach. Dann, was die Kapitalbeschaffung betrifft, ist im Network Marketing in der Regel nicht notwendig, weil du halt keine beziehungsweise geringe Kosten hast. Ähm, maximal, wie gesagt, Erstausstattung, vielleicht eine Einstiegsgebühr und, ähm, ja, und dann natürlich deine Marketingkosten, aber was... Ähm, das, dass du jetzt große Investitionen in dem Sinne brauchst, das ist im Network Marketing nicht der Fall. Ähm, bei einem Franchise-Unternehmen sieht es da natürlich anders aus. Du hast dann natürlich die, die Filiale, die Einrichtung, ja, du hast Löhne, Gehälter, die unter Umständen vielleicht auch vorbezahlt werden müssen und so weiter. Und ähm, bei dieser Kapitalbeschaffung, da, wenn du es alleine machst, ist es natürlich deutlich schwerer, wie wenn du mit einem Franchise-Unternehmen zusammenarbeitest bzw. mit einem Franchise-Unternehmen startest, weil dort gibt es in, in der Regel ja auch schon die Beziehungen zu Banken, die das Geschäftsmodell einordnen können. Die wissen, dass es nachweislich funktioniert und das erleichtert die ganze Geschichte natürlich. Dann Verbindlichkeiten statt Investitionen haben wir schon besprochen, hast im Franchise ähm, definitiv beim Network Marketing nicht unbedingt. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns schaue im Energievertrieb, hast du überhaupt keine Einstiegskosten. Im Gegenteil, du kannst sofort loslegen, ja, und äh, die, ja, die eigenen Verträge umstellen. Dann sparst du äh, in deinen Energieverträgen erstmal Geld, ja, im besten Fall und hast dann auch noch äh, zusätzlich deine ersten Provisionen verdient. Also das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Ähm, dann gibt es sowohl im Network Marketing als auch im Franchise ähm, etablierte Marken, ja, und es macht natürlich gerade bei Marken schon einen Unterschied, ja, also ähm, wenn du eine, eine McDonalds-Filiale aufmachst, ja, dann hast du natürlich einen deutlichen Vorteil, wie wenn du, äh, ich sag mal, ein, ein neues Franchise-Unternehmen machst mit einer Burgerkette, die jetzt noch keiner kennt, ne? Beim Franchising hast du auch ein höheres Gründungsrisiko, ganz einfach dadurch, dass du natürlich auch ähm, das wirtschaftliche Risiko hast, während beim Network Marketing sollte es nicht funktionieren aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, du im Prinzip keinerlei große Risiken eingegangen bist. Ne? Dann äh, ausgereifte Marketingstrategien, da ist es bei beiden äh, gleich. Du kannst auf die äh, vorhandenen Konzepte zurückgreifen und ähm, ja, Einkaufsvorteile, je nachdem, welche Unternehmen das man nimmt, ist es natürlich auch ein Thema, weil äh, du natürlich durch im Sinne der Gemeinschaft, ja natürlich ganz andere Mengen äh, kaufe, einkaufen kannst, wie das ohne diese Gemeinschaft der Fall ist. Und da wird natürlich dann dementsprechend im Einkauf auch ordentlich ähm, oder bietet das ordentlich Einsparpotenzial. Die Arbeitsteilung und Fokus ist bei beiden ebenfalls da, genauso wie das Netzwerk-Know-how. Was meine ich da damit? Also zum einen kannst du natürlich auf das Erfolgswissen innerhalb der Unternehmen zugreifen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Themen, die ein selbstständiger, ähm, ja, bespielen muss, sage ich mal, da ist die Buchhaltung, da ist es der Einkauf, da ist Marketing, Verkauf, ähm, Kundenservice und so weiter und so fort. Und ähm, sowohl im Franchising als auch im, im Network Marketing ist das im Prinzip so, dass diese Aufgaben ähm, weitestgehend, äh, ja, quasi abgenommen werden. Das heißt, du musst bei äh, du, du musst nicht irgendwelche Lohnabrechnungen ähm, erstellen und so weiter, sondern das macht in der Regel dann quasi das Partnerunternehmen. Du siehst dann auch sofort, was wurde gekauft, verkauft und so weiter, ähm, sodass du da dich einfach auf das konzentrieren kannst, auf das, was es äh, ankommt, nämlich auf ähm, ja, die, die Kundengewinnung, auf äh, auf den Kundenservice, ja, so dass man möglichst viel Zeit in den Dingen einsetzt, die äh, tatsächlich dann auch gewinnbringend sind, ja. Genau, ähm, wenn wir uns das einfach mal so anschauen, was so ein Franchise dann quasi an Kosten... Ähm, bringen kann, kannst du übrigens äh, völlig transparent einsehen, zum Beispiel bei McDonalds, ja, die haben äh, im Prinzip so ein Konditionentableau, dass man einfach mal einen ersten Eindruck bekommt. Da ist zunächst mal die Franchise-Gebühr, dann die Innenausstattung des Restaurants, äh, also Franchise-Gebühr 46.000 Euro, Innenausstattung 243.500, Equipment äh, 341.000, IT-Aufwendungen, Kassen, Kiosk etc. 78.000, dann Werbeanlagen 61.000, Außenanlagen 73.000. Und dann ähm, nochmal Personal, äh, Anwerbe, Ausbildungskosten von 50.000 Euro dann kommst du schnell auf eine Gesamtsumme von 894.000 Euro. Wie gesagt, sind nicht meine Zahlen, sind die Zahlen, die McDonalds äh, in ihrem PDF-Dokument hier bereitstellt. Plus, das sind die einmaligen Kosten, plus natürlich die laufenden Kosten, wie die Franchise-Gebühr, 5% vom Nettoumsatz ist es bei McDonalds hier. Dann die, die Basispacht hängt vom Standort ab, die, die Umsatzpacht ist auch ein Prozentsatz vom Nettoumsatz, plus natürlich die Investitionen in Werbung, 5% vom Nettoumsatz. Und dann siehst du das auch hier schon ordentlich äh, laufende Kosten da sind und wenn ich jetzt mal so ein Fazit ziehe, was von den beiden würde ich favorisieren, dann bin ich natürlich ein Fan vom Network Marketing und das hat im Grunde drei, da im Kern sind es halt drei Gründe, die, die, ich, die, die für mich da ein klares Für für Network Marketing haben. Das ist zum einen die geringen monatlichen laufenden Kosten. Das heißt, du hast im Network Marketing keine ähm, ja, nennenswerten laufenden Kosten. Du kannst jeden Tag neue Filialen eröffnen in Form von neuen Vertriebspartnern. Du musst dafür keine Löhne bezahlen. Wenn ähm, deine Partner aktiv sind, dann äh, werden sie dafür auch bezahlt und du auch. Ja, ähm, du hast kein Personal, was du bezahlen musst, kein, kein, keine Geschäftsräume, die du, die du anmieten musst und so weiter. Also da kommt ja schnell einiges zusammen und das ist gerade für, für Gründer natürlich eine tolle Ausgangssituation, dass man sagen kann, okay, ähm, ich kann mit meinem eigenen Fleiß, mit meinem eigenen Engagement hier ein Geschäft aufbauen, Geschäft Geschäft hochziehen und selbst wenn man, ich sag mal, Produkte verbraucht, muss, um einen gewissen Mindestumsatz zu erzielen, soll ja so, so Unternehmen dann auch geben ne? oder gibt auch so Unternehmen am Markt, dann sind es häufig äh, ja, weniger als 100 Euro monatlich. Ne? Und dann kommt natürlich das Marketingbudget dazu, aber das sind alles äh, überschaubare ähm, Fixkosten. Dann ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt für mich zumindest und aber auch das, was ich so in den Gesprächen, ähm, die ich führe, heraushöre, ist dann auch das, de, de, die Ortsunabhängigkeit, zeitliche Flexibilität. In Network Marketing macht es halt einfach möglich, dass du von jedem Ort der Welt aus dein Geschäft betreiben kannst. Ja. Du kannst arbeiten wann, wo du willst. Ne. Beim Franchising ist das alles ein Stück weit anders. Da gibt es äh, teilweise Zent Zentimeter dicke ähm, ja, Verträge, die du, äh, die du strikt einhalten musst. Musst, ne? Und natürlich, wenn du eine Filiale irgendwo in Deutschland hast, dann muss er auch vor Ort sein. ja Und ähm, das ist auch so ein Punkt, keine Beschränkung des Einkommens im Network Marketing. Du kannst im Prinzip so viel verdienen, wie du äh, in der Lage dazu bist und wie du es möchtest. Wenn du als Franchise-Nehmer dann weiter wachsen willst, musst du das logischerweise irgendwann, kommst du an einen Punkt, wo du dann halt weitere Filialen eröffnen musst. Und das machst du natürlich auch wieder in, im Namen des Franchise-Gebers. Das ist natürlich auch dann logischerweise davon abhängig, ob der Franchise-Geber ähm, ja, damit dann natürlich auch einverstanden ist oder ob du natürlich auch die Investitionssummen, die dazu notwendig sind, dann eben halt bekommst. Und ähm, das hast du beim Network-Marketing einfach nicht. Das heißt, du kannst von Anfang an so viele Filialen, so viele Zweigstellen in Anführungszeichen aufbauen äh, in Form von neuen Vertriebspartnern, wie du, äh, wie du es möchtest. Ja? Und ähm, ist natürlich auch immer abhängig von deinem Fleiß. Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich dir jetzt mit diesem Video so ein bisschen, ja, so ein, ein kleines Bild geben konnte. Ähm, eins ist natürlich aber auch klar, egal ob Franchising, Network Marketing oder egal welches Unternehmen, ohne Engagement, ohne Fleiß, ja. Ähm, ohne eigene Anstrengungen, ähm, wird es natürlich nicht funktionieren. So ein Selbstläufer gibt es einfach im, im Unternehmertum eben nicht. Und deswegen ist es natürlich schon von entscheidender Bedeutung, welche Voraussetzungen man als Person mitbringt. Ja. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, ähm, es gibt äh, einen Preis, der ist zu bezahlen. Und wer bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, der kann natürlich dementsprechend auch ja erfolgreich in, in beiden Welten sein. Ja. Welches äh, Modell für dich besser geeignet ist, kannst natürlich nur du für dich entscheiden. Ich wollte dir in diesem Video einfach so einen kurzen Überblick geben und äh, hoffe, dass mir das gelungen ist. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, über äh, positive Kommentare. ja und ähm, ja, wenn du mehr über Network Marketing erfahren willst, stelle ich dir ebenfalls unterhalb des Videos dann weitere Informationen zur Verfügung. Ähm, auf meinem Blog kannst du das, was ich jetzt so auf die Schnelle angerissen habe, kannst du dann auch nochmal genauer nachlesen und das Thema äh, dich da noch weiter drin vertiefen, wenn du das möchtest. In diesem Sinne, ähm, ja, freue ich mich von dir zu hören. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, dir weitergeholfen hat, wenn du das Video teilst und wenn wir uns natürlich im nächsten Video dann auch wiedersehen. Bis dahin, ja, mach's gut, alles, alles Gute, ja, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.